Liebe Augsburgerinnen und Augsburger, Sie haben die Wahl genau genommen, die Briefwahl. Es geht um das Amt des Oberbürgermeisters. Die Wahl wird diesmal wegen Coronavirus anders ablaufen wie sonst. Es wird nur eine Briefwahl stattfinden. Ihnen werden die Briefwahlunterlagen nach Hause geschickt. Wenn Sie sie noch nicht haben sollten, bis Donnerstag oder Freitag spätestens, müssten Sie bei Ihnen vorlegen. Sie können diese Briefwahlunterlagen dann ausfüllen und in den Briefkasten bei der Deutschen Bundespost werfen, und zwar bis längstens Samstag, 18 Uhr. Sie können Ihre Briefwahlunterlagen aber auch bis Sonntag, 18 Uhr, in die Briefkästen bei den Bürgerbüros einwerfen, nämlich an der Blauen Kappe, in Hauenstetten, in Hochzoll, in Lechhausen, in Kriegshaber oder auch vor dem Alten Rathaus in Göckingen. Ich möchte Sie als amtierender Oberbürgermeister bitten, Gehen Sie zum Wählen. Es ist wichtig, dass unsere Stadt Augsburg gerade in dieser Zeit eine Stadtspitze erhält mit starker Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger. Also wählen gehen. Dankeschön. Kurz.